die vereinbarte Redezeit beträgt siebeneinhalb Minuten. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Bauern von der CDU-Fraktion eingebracht. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Durch die Begrenzung der Beamtenbesoldung haben wir den Beamtinnen und Beamten in den vergangenen Jahren viel zur Haushaltskonsolidierung abverlangen müssen. Die gute konjunkturelle Lage und die erfolgreiche Finanzpolitik der vergangenen Jahre sind nun die Grundlage dafür, für die Beamtinnen und Beamten deutliche Verbesserungen zu schaffen. Die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben beschlossen, die Gehaltserhöhungen für die Tarifbeschäftigten in Hessen auf die Beamtinnen und Beamten des Landes zu übertragen. Damit steigen die Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger zum 1. Juli um 2 und zum 1. Februar 2018 um weitere 2,2 spürbar an. Das ist eine richtige Entscheidung, und dazu wollen wir jetzt die gesetzliche Grundlage schaffen. Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf zur Besoldungserhöhung ist erkennbar an den von dem Bundesverfassungsgericht abgeleiteten Urteil von den festgestellten Kriterien ausgerichtet. Das können Sie dem umfangreichen Begründungsteil entnehmen. Das mehrstufige Prüfungsschema zeigt, dass die Besoldung in Hessen deutlich innerhalb des vorgegebenen Rahmens zu den Tarifentwicklungen und den Entwicklung der Nominallöhne liegt. Auch alle weiteren Anforderungen an eine amtsangemessene Alimentation werden eingehalten. Ich habe schon bereits betont, die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wird in zwei Schritten spürbar verbessert. Diese Personalmehrausgaben belaufen sich für das aktuelle Jahr auf 75 Millionen €. Sie betragen für das Haushaltsjahr 2018 rund 300 Millionen €. Das ist sicherlich gut investiertes Geld in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Land. Der vorliegende Gesetzentwurf ist Teil eines Gesamtpaketes, mit dem wir den Verfassungsauftrag für die Jahre 2017 und 2018 erfüllen werden. Er besteht erstens aus einer linearen Anpassung der Besoldung und Versorgung und zweitens auch aus der Gewährung einer Freifahrtsberechtigung, dem sogenannten Jobticket für alle hessischen Beamtinnen und Beamten, sowie drittens auch der Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Beibehaltung des Lebensarbeitszeitkontos. Ein solches Paket meine Damen und Herren, ist bundesweit einmalig. Das gibt es nur bei uns in Hessen. Die lineare Anpassung der Besoldung wird durch dieses Gesetz jetzt vollzogen. Sie folgt dem linearen Tarifergebnis für die Beschäftigten des Landes Hessen in zwei Schritten. Ich habe es bereits erläutert. Das ist ein kräftiges Lohnplus von insgesamt 4,2 und und Mit dieser finanziellen Verbesserung für die Bediensteten geht auch eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 41 Wochenstunden einher. Diese Regelung erfolgt durch eine Änderung der hessischen Arbeitszeitverordnung zum 1. August 2017. Dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, ein Lebensarbeitszeitkonto zu unterhalten, ist eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Das, öffentliche Dienst. das Lebenszeitarbeitskonto erlaubt den Beamtinnen und Beamten, sich in besonderen Lebenssituationen, z. B. zur Pflege von Angehörigen oder zur Ausweitung der Elternzeit, freistellen zu lassen. Es ist und bleibt ein Erfolgsmodell, eine sinnvolle Möglichkeit für eine flexible Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen Dienst. Das wird mittlerweile auch von allen anerkannt. Auf die weitere Dienstzeit bezogen, ist durch die Maßnahme, dass wir dieses Konto weiterführen, jetzt eine wöchentliche Arbeitszeit für alle Beamtinnen und Beamten rechnerisch auf 40 Stunden zurückgeführt. Meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg und eine gute Nachricht für die Beamten in unserem Land. Und, meine Damen und Herren, dazu kommt ab dem 1. Januar 2018 eine landesweit gültige Freifahrtberechtigung für alle Landesbediensteten, in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs. Diese Berechtigung wird kostenfrei sein und ist damit eine deutliche finanzielle Entlastung für alle Berufspendlerinnen und Berufspendler. Die Ersparnis, meine Damen und Herren, die Ersparnis bei einem Beispiel die Jahreskarte von Frankfurt nach Wiesbaden beträgt rund 1.760 €. Das macht bei einem Beamten in der Besoldungsgruppe A8 fast 5 des Jahresbruttos aus. Das ist eine gute Nachricht sowohl für die Ökologie wie auch für den Geldbeutel der Beamtinnen und Beamten. Diese Freifahrtberechtigung gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit für ganz Hessen, für den Nah- und Regionalverkehr, also für Busse, Straßenbahnen, für US- und Regionalbahnen. Und davon profitieren auch die Familienangehörigen, denn für sie gelten die Mitnahmeregelungen in den Verkehrsverbünden ab 19 Uhr und am Wochenende. Dieses sogenannte Jobticket für Landesbedienstete made in Hessen ist bundesweit einmalig für den öffentlichen Dienst. Meine Damen und Herren. Das gibt es nur bei uns hier in Hessen. Meine Damen und Herren, Hessen ist ein Spitzenland. Wir haben einen leistungsstarken, gut aufgestellten und auch gut bezahlten öffentlichen Dienst. Hessen ist und bleibt ein attraktiver Arbeitgeber. Das bekräftigt der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Er beinhaltet zum einen, ich habe es bereits erwähnt, die Besoldungserhöhung von 4,2 Dazu kommt das Gesamtpaket mit der Arbeitszeitreduzierung und der Freifahrtberechtigung. Ich kann es auf einen kurzen Nenner zum Schluss bringen: Mehr Geld, geringere Arbeitszeit, kostenlose Mobilität. Das ist ein attraktiver Dreiklang für alle Bediensteten im Land Hessen, denen es sonst nirgendwo gibt. Hier ist Hessen wahrlich vorn. – Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. – Es spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! bereits seitdem DIE LINKE hier im Landtag vertreten ist, streiten wir für eine angemessene Besoldung und für angemessene Arbeitsbedingungen der hessischen Beamtinnen und Beamten ebenso wie für die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes. Stets haben wir uns für eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses der Arbeitnehmer des Landes Hessen eingesetzt und werden dies auch weiterhin tun. Während es bis 2006 üblich war, dass die Besoldung aller Beamtinnen und Beamten bundeseinheitlich festgelegt wurde, ist seither durch die Föderalismusreform im Besoldungsrecht wieder die Kleinstaaterei eingeführt worden. Seit diesem Zeitpunkt dürfen die Länder jeweils eigenständig die Besoldung ihrer Beamtinnen und Beamten regeln. Seitdem die Besoldungen weit auseinander. Seither wird Besoldungspolitik nach Kassenlage gemacht. In Hessen ist das ganz besonders ausgeprägt. Die Nullrunde im Jahr 2015 und eine weitere Magerrunde von 1 im Jahr 2016 waren unangemessen verfassungswidrig und führte zu weiteren Demotivationen unter den Beamtinnen und Beamten. Deshalb haben wir auch in 2016 einen Änderungsantrag zu Ihrem Gesetz eingebracht, in dem wir die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses des TVH auf die Beamtinnen und Beamten forderten, und zwar für 2015 und 2016, wohlgemerkt. Bekommen haben die Beamtinnen und Beamten für die zurückliegenden zwei Jahre zusammen aber nur magere 1 Wir fordern weiterhin, diese Scharte auszuwetzen, denn die fehlenden 3,4 fehlen auch weiterhin heute und auch in der Zukunft in den Tabellen. Nur dies ist gerecht und angemessen. Die Koalitionsfraktionen bringen heute einen Gesetzentwurf ein, der eine Abkehr von der im Koalitionsvertrag seinerzeit festgelegten Linie der jährlichen 1 erhöhung darstellt. Dies geschieht auch. Und Herr Bauer hat das ja bestätigt unter dem Druck einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2015 zur A- und R-Besoldung von Beamtinnen und Beamten, worin den einzelnen Ländern der Gestaltungsspielraum bei der, wie es heißt, Alimentation der Beamten erheblich eingeengt wurde. Besoldungsfragen werden mit diesem Urteil also der Willkür der Landesregierung entzogen, um eine weitere Spreizung der Besoldung zwischen dem Bund und zwischen den Ländern zu verhindern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat im Februar dieses Jahres einen neuen Besoldungsreport vorgelegt, in der er die Einkommensentwicklung im Bund und in den einzelnen Bundesländern beispielhaft bei drei Besoldungsgruppen im mittleren Dienst ist dies die Besoldungsgruppe A7, im gehobenen Dienst A9 und im höheren Dienst A13 miteinander vergleicht. Darin hat der DGB die jeweilige Jahresbruttobesoldung miteinander verglichen und kommt dabei zu interessanten Ergebnissen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder seitens der CDU und der GRÜNEN gehört, dass die hessischen Beamtinnen und Beamten im Besoldungsvergleich sich in einem oberen Bereich mit anderen Bundesländern befänden. Aber das stimmt nicht, wie der DGB jetzt erneut nachweist. Diese Berechnung ist übrigens nicht Herr Frömmrich, auf eine 40-Stunden-Woche umgerechnet, da wäre es noch viel schlimmer, sondern berücksichtigt die tatsächliche Wochenarbeitszeit, also die Einkommen für die tatsächliche Wochenarbeitszeit. In Hessen sind das ja bekanntermaßen immer noch 42 Stunden. Demnach befindet sich Hessen bei A 7, also im mittleren Dienst, mit einem Jahresbetrag von 33.109 € auf dem viertletzten Platz, also nur vor Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Bei Rheinland-Pfalz ist allerdings die Differenz auf das Jahr gerechnet nur 7 € weniger. Die A7-Beamten des Bundes erhalten im Übrigen für die gleiche Arbeit jährlich 2.600 € mehr. Im gehobenen Dienst bei der Besoldungsgruppe a liegt Hessen auf dem fünftletzten Platz nur vor Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Eine Beamtin in A 9 erhält demnach in Hessen eine Jahresbesoldung von 39.088 €. Beim Bund würde sie für die gleiche Arbeit 41.906 €, also 2.800 € mehr, pro Jahr erhalten. Selbst im höheren Dienst wollen Sie, dass die alle hingehen? Was war denn das für eine Aussage? Wollen Sie, dass die alle da hingehen, die hessischen Beamten? Und Beamten? So, so. Genau, es ist immer ein bisschen anders. Bei uns ist es ein bisschen weniger wie bei anderen. So, ich will nur mit der Mehr aufräumen, die uns hier seit Jahren und Tagen aufgetischt wird, Herr Reif mit der Mehrheit, dass Hessen im Spitzenbereich bzw. im oberen Bereich bei der Besoldung sich befindet. Das ist mitnichten so. Jetzt hören Sie noch einmal zu. Selbst im höheren Dienst sind die Vergleichseinkommen nicht wesentlich besser. Hier liegt Hessen nur auf Platz 11. Eine Beamtin in A13 erhält demnach in Hessen 59.316 € im Jahr. Im Bund beschäftigt würde sie mit 63.974 € sage und schreibe 4.600 € mehr erhalten. Das ist fast ein ganzes Monatsgehalt mehr für die gleiche Arbeit. Meine Damen und Herren. Diese Untersuchung des DGB belegt eindeutig, dass Hessen bei der Besoldung seiner Beamten weit hinten liegt. Wenn wir jetzt in die Ausschussberatung. Das ist auch immer wieder richtig, jedes Jahr, Herr Klee. ich erzähle es auch noch die weiteren Jahre, weil es immer wieder richtig ist. So, wenn wir jetzt in die Ausschussberatung, ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, Herr Klee, aber ich erzähle es trotzdem weiter, weil es die Wahrheit ist und es bleibt auch die Wahrheit auch in den nächsten Jahren. Wenn wir jetzt in die Ausschussberatung und in die Anhörung der Expertinnen und Experten gehen, dann werden wir diese Erkenntnisse mit in die Debatte einbringen. Das darf ich Ihnen versprechen. Für uns bleibt klar: Die Besoldung der hessischen Beamten und Beamten in den letzten Jahren haben einen tiefen Graben hinterlassen, den, denn sie verstößt wie bekannt gegen die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts Herr vom Kollege 5. Schaus, sie sie 2015. Kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss: Das Besoldungsrecht hat nach unserer Auffassung stets dem Tarifrecht zu folgen. Die Besoldung von Beamtinnen und Beamten ist regelmäßig, also jährlich, an die tarifvertraglichen Entwicklungen anzupassen. Wir, für uns bleibt klar, wir werden weiterhin genau darauf achten, dass die jetzt für diese und das nächste Jahr vorgenommene weitestgehende Übernahme des Tarifergebnisses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 Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Landesbeamten beendet die Landesregierung und beendet diese Koalition ein in Teilen schlicht unwürdiges Schauspiel, bei dem mit aller Gewalt versucht wurde, sich mit verfassungsrechtlich höchst fragwürdigen Mitteln auf dem Rücken der Landesbeamten politisch zu profilieren. Unser Vorwurf, unser Vorwurf war, wie Sie wissen, dabei nie, dass die Landesregierung Ausgabendisziplin zeigen will. Allein die Mittel, die Sie gewählt haben, nämlich die Nullrunde 2015 und die Deckelung auf 1%-Erhöhung in den Folgejahren, genauso wie die Kürzungen bei der Beihilfe, waren im Paket gesehen, und darum geht es im Paket gesehen, nicht nur ein überzogenes Sonderopfer, sondern Sie haben die Landesbeamten dauerhaft vollständig von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt. Angesichts dieser Tatsachen war es nicht verwunderlich, dass die Gewerkschaften Klagen initiiert haben und unterstützt haben. Das ist aus unserer Sicht nicht nur rechtlich absolut nachvollziehbar, sondern überdies auch notwendig, wenn man die Attraktivität des öffentlichen Dienstes und die Gewinnung von neuen Fachkräften für die Zukunft sichern will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kaum, dass Sie die Übertragung des Tarifergebnisses für dieses Mal angekündigt haben, kam ja schon die Retourkutsche vom Hessischen Beamtenbund, der Ihnen sehr klar sagte, dass die anhängigen Klagen damit alles andere als erledigt sind. Diese Klagen sind von Ihrer Entscheidung unberührt. Eines will ich in dem Zusammenhang deutlich sagen. Mit diesem Kurswechsel, den Sie richtigerweise vollzogen haben, wahrscheinlich auch nach entsprechender Prüfung der Rechtslage und der Verfassungsgerichtsentscheidung, haben Sie nur eines sichergestellt, nämlich die ansonsten sehr sichere Niederlage, wenn Sie Ihren Kurs wie vereinbart fortgesetzt hätten. Denn spätestens mit der nächsten Runde 1 wären Sie in die Verfassungswidrigkeit geraten, wenn Sie nicht schon drin sind. Ich sage das so deutlich. Wenn Sie nicht schon drin sind, Sie sind auf einer Gratwanderung mit dem, was Sie bisher gemacht haben, Beamtenbund und Gewerkschaft der Polizei haben mit ihren Klagen den Weg klargemacht, dass wir jedenfalls noch eine sehr spannende Konkretisierung der Rechtslage in diesem Punkt bekommen werden. Waren Sie schon über der Grenze oder noch nicht? Politisch waren Sie auf jeden Fall über der Grenze. Das ist der entscheidende Punkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wiederhole gerne, dass wir uns über diese späte Einsicht der Koalition Freuen. Denn die hessischen Beamten haben es verdient, dass nach der tendenziell verfassungswidrigen Praxis der vergangenen beiden Jahre jetzt wenigstens das aktuelle Tarifergebnis übertragen wird. Ich freue mich persönlich auch, nachdem das vorher immer von Ihnen überhaupt in Abrede gestellt wurde, dass damit eine Veränderung verbunden sei, dass Sie jetzt sich doch entschieden haben, die 41. Stunde bzw. die Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto beizubehalten und damit auf unsere Linie einzuschwenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Landesregierung nach jahrelangem Streit nunmehr zu der Erkenntnis gelangt ist, ihren Weg nicht mehr so weiterverfolgen zu können und damit die Festlegung ihres Koalitionsvertrages über den Haufen zu werfen, das ist erst einmal gut. hat allerdings den Faden beigeschmackt. Da wurde schon darauf hingewiesen, dass die für die Jahre 2015 und 2016 rechnerische Besoldungserhöhung von nur 0,5 bestehen bleibt, und das ja auch mit dem Effekt für die Zukunft. Das sorgt und hat gesorgt für Unruhe in den Amtsstuben für Unfrieden zwischen Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst, die nebeneinander sitzen und feststellen, wie unterschiedlich sie behandelt werden. Es hat viel Vertrauen zerstört. Und es war, das will ich sehr deutlich sagen, vor allem alles andere als ein Akt der Wertschätzung gegenüber denjenigen, die zu einem großen Teil gerade in der Flüchtlingskrise große Mehrbelastungen abfedern mussten und gerne und engagiert abgefedert haben. Das will ich auch noch einmal sehr deutlich sagen. Umso schofeliger war das, wenn mir der Begriff erlaubt ist, oder umso weniger angemessen war es, wie Sie sich gegenüber den hessischen Beamtinnen und Beamten verhalten haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das in aller Kürze hier zusammenfassen. Die Motive Ihrer Entscheidung sind ja offensichtlich rein wahltaktischer Natur. Ich habe schon einmal davon geredet, dass die Angst, wie die Angst des Tormanns vom Elfmeter, ist die Angst von Schwarz-Grün vor dem Wähler. Dem ist es geschuldet, neben dem faden Beigeschmack, den ich schon genannt habe, und dem bitteren Abgang, den dies für die Landesbeamten sicherlich beibehält, ich kann nur davon ausgehen, die Beamten werden das nicht vergessen. Sie werden es Ihnen wahrscheinlich auch bei der nächsten Wahl entsprechend dokumentieren. Ich glaube, nicht, dass sie, ich glaube nicht, Herr Kollege Klee, Sie treten ja nicht mehr an, genau wie ich, aber es wird Ihnen auch nicht gelingen, den Beamten klarzumachen, dass sie von Ihnen gut behandelt worden sind. Nein, Sie haben sie schoflich behandelt. Ich bleibe bei diesem Begriff. Danke, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dadurch, dass man immer wieder die gleichen Argumente vorbringt und sich auch gar nicht darauf einlässt, vielleicht das eine Argument, oder das andere Argument mal mit dem zu vergleichen, was in solchen Diskussionen auch einmal vorgetragen wird, werden die vorgetragenen Vorwürfe, gerade auch in Richtung von Kollegen Schaus, werden nicht richtiger dadurch. Es wird einfach nicht richtiger. Aber ich will an dieser Stelle wirklich den Ministerpräsidenten zitieren, der dort immer sagt, vertiefte Sachkenntnis verhindert bekanntlich die muntere Debatte. In diesem Fall kann man das wirklich nur so sagen. Das, was Sie da machen, ist der zehnte Aufguss mit dem gleichen Argument, ohne auch nur ein einziges Mal auf die Argumente, die hier vorgetragen worden sind, wenn Sie schon nicht auf unsere eingehen, auf die der Regierung, aber auch in Anhörungen einzugehen. Also, Sie sind nicht bereit, dazuzulernen. Das muss man eben so sehen. Zweiter Punkt, Herr Kollege. Das Verfassungsgericht wird das irgendwann entscheiden. Ob es zum Verfassungsgericht kommt, weiß ich nicht. Aber das wird das entscheiden. Und wenn Sie vielleicht einmal sinnerfassend lesen würden, was in dem Gesetzentwurf auf den Seiten steht, wo sozusagen die Parameter und die einzelnen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sozusagen abgeprüft worden sind, und das Bundesverfassungsgericht hat ja in seiner letzten Entscheidung sehr deutlich gesagt, welche Parameter erfüllt werden müssen. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen würden, würden Sie sehen, dass sogar der erste Parameter, der von Ihnen festgelegt worden ist vom Bundesverfassungsgericht, vom Land Hessen nicht gerissen wird vom Land Hessen, deswegen der zweite und dritte Parameter überhaupt gar nicht geprüft werden muss. Sie wollen sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, damit es wenigstens im Protokoll steht. Dann kann man es einmal nachlesen. Meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir mit dem Gesetzentwurf meine Damen und Herren, die Übernahme des Tarifabschlusses für die Beamtinnen und Beamten hier im Gesetzentwurf verankert haben. Nach zwei Jahren, in denen die Beamtinnen und Beamten in Hessen einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts beigetragen haben, soll im Jahr 2017 und 2018 die Anpassung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten und für die Versorgungsempfänger auf Grundlage des Tarifabschlusses erfolgen. Wir haben immer gesagt in den Debatten, dass wir bei der Haushaltskonsolidierung des Landes Hessen den Personalkosten nicht außen vor lassen können. Wenn man 40, über 40 Personalkostenanteil hat, kann man einen Haushalt nicht konsolidieren, wenn man diesen Bereich außen vor lässt. Das haben wir immer gesagt. Wir haben auch immer gesagt, dass wir in Anbetracht der Schuldenbremse sehen müssen, dass wir diese, Parameter, dass wir diese Haushalte so aufstellen, dass wir 2020 die Schuldenbremse erfüllen. Das haben immerhin 70 der Bevölkerung in die Hessische Verfassung gebracht. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass wir durch die Konsolidierungsbemühungen, die hier gemacht worden sind, auch von der Landesregierung, aber auch von den zuständigen Abgeordneten hier im Hessischen Landtag, dass wir zum ersten Mal seit 47 Jahren in der Lage sind, 200 Millionen € in 2016 an Schulden zurückzuzahlen auf Grundlage dieser Tatsache, dass wir eine gute Einnahmesituation haben, dass die Steuern sprudeln, dass wir in der Konsolidierung so weit sind, dass wir sogar schon Schulden zurückzahlen können, ist es vollkommen richtig, die Beamtinnen und Beamte an dieser Haushaltssituation zu beteiligen. Das machen wir hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ab dem 1.7.. Soll es eine lineare Erhöhung von 2 geben? Mindestens soll es aber 75 € mehr geben. Das hat der Kollege, äh, der Kollege Bauer vorhin nicht erwähnt. Ich will es aber sagen, weil es wichtig ist. Gerade z. B. für die unteren Belohngruppen ist es wichtig. Wenn wir uns die A 5 und es wird ja hier in den Diskussionen oft vergessen, dass wir nämlich nicht nur A 13 und A 14 Beamte haben, sondern wir haben auch noch A 5er, A 6er, A 7er und A und 8er, für jemanden, der in der A 5 ist, in der Endstufe 8, sind die 75 € nicht 2 sondern fast 3,5 meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zeigt auch, dass man diese besonderen Besoldungsgruppen auch im Blick hat. Deswegen ist der Vorschlag ein guter, wie ich meine. Die Anwärterbezüge... Die Anwärterbezüge die Anwärterbezüge sollen zum 1. 2017 und dann zum 1.2018 auch um 35 € steigen. Wenn Sie sich das anschauen, ist es auch deutlich mehr, nämlich auch fast 3 auch deutlich mehr als die 2 die bei den Tarifbeschäftigten vereinbart worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Anpassung um 50 € in 2016 steigen die Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter. Um 35 € 2017 und um 35 € in 2018. Das sind insgesamt 110 € zusätzlich. Ich finde, das kann man hier auch einmal erwähnen. Das ist auch etwas, was für die Zukunft und für das Werben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wichtig ist. Was ich sagen will, ist die Frage des Jobtickets. Das wird hier immer so ein bisschen weggenuschelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe vorhin dazwischen Zwischenrufe gehört, na ja, Hessen ist wieder führend und weltweit führend, diese Polemik, die hier kommt. Ich will Ihnen einmal sagen, dass die Einführung des Jobtickets, also die Freifahrtberechtigung, ein wirklicher Beitrag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, aber, und das ist uns sehr wichtig, auch für die Umwelt und für den Klimaschutz in Hessen. Das ist ein Zeichen. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Das gibt es nirgendwo. Das gibt es nur in Hessen. Vielleicht nehmen Sie das auch einfach einmal zur Kenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn jemand von Fritzler Bahnhof zum Kasseler Hauptbahnhof pendelt, zahlt er heute 1.580 € für die Jahresfahrkarte. Das hat er demnächst umsonst, und zwar nicht nur für das Jobticket, nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern in ganz Hessen ab 19 Uhr kann er seine Familie noch mitnehmen, und am Wochenende fährt die Familie frei. Das ist eine wahre, richtige Entscheidung. Das ist sehr gut, das ist ökologisch gut, das ist für die Mitarbeiter gut. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie das wenigstens begrüßen könnten. Meine Damen und Herren. Für einen, Mitarbeiter, für einen Mitarbeiter, der von Fulda nach Frankfurt Hauptbahnhof einpendelt, das haben wir auch einen Teil unserer Mitarbeiter, die bei der Polizei arbeiten, die im Justizvollzug arbeiten, die täglich einpendeln, zum Beispiel nach Frankfurt sind das 2650 €, die man in Zukunft nicht mehr bezahlen muss. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung und wenn Sie hier ihre Rechenspielchen machen, Herr Kollege Schaus, sollten Sie vielleicht einmal schauen, was wir hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Entlastung haben. Das ist ökologisch gut, das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. Sie sollten sich vielleicht mal mit uns gemeinsam freuen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir übernehmen, das Land Hessen übernimmt die Pauschalversteuerung für die Beschäftigten. Sie stecken demnächst als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes den Dienstausweis ein, steigen in den öffentlichen Personennahverkehr und fahren durch ganz Hessen am Wochenende und nach 19 Uhr sogar mit der Familie. Das machen wir nur in Hessen. Da kann man wirklich sagen, in dieser Frage ist Hessen vorn. Es gibt kein anderes Bundesland, meine Damen und Herren, wo es das gibt. Wir machen also das, was wir vorher angekündigt haben. Wir konsolidieren den Haushalt. haben Kollege, Sie zum Ende kommen. Wir haben den Haushalt im Blick. Wir haben nächste Generationen im Blick. Wir haben die Ökologie im Blick. und Wir beteiligen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Mehr an Steuereinnahmen. Obendrauf geben wir Ihnen noch ein Jobticket. Ich finde, das ist ein gutes Gesetz. und Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die SPD spricht nun Herr Kollege Rudolph. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil der Ministerpräsident heute Morgen ist ja gar nicht da. Der Ministerpräsident Heute Morgen gesagt hat, ich wäre Krisgremig, ist natürlich völliger Unsinn. Ich freue mich übrigens, ein schöner Tag. Ich freue mich auch bei diesem Tagesordnungspunkt. Vor allem freue ich mich, dass Schwarz-Grün den eigenen Koalitionsvertrag gebrochen hat beim Thema Besoldungspolitik. Gebrochen hat. Darüber freue ich mich ausdrücklich, weil da haben Sie nämlich festgeschrieben, den Unsinn haben wir jahrelang kritisiert, dass die Beamtinnen und Beamten in Hessen nur 1 bekommen sollen. Insofern haben Sie eingesehen, dass dieses Versprechen, ja, das haben Sie ja da kritisiert, und in Hessen haben Sie es gemacht, aber wenn die CDU etwas macht, ist das immer etwas anderes. Also freuen wir uns gemeinsam. Sie haben Ihren Koalitionsvertrag gebrochen. Es, es geht doch, wenn man will. Wir haben jahrelang als SPD gefordert, das haben Sie immer wieder abgelehnt. Tarifergebnisse für die Tarifbeschäftigten sollen auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Übrigens, Herr Frömmrich, immer schön bei der Wahrheit bleiben. Sie übertragen eben nicht das Tarifergebnis vollständig, sondern verspätet. Die Tarifbeschäftigten bekommen ab 01.03.2017 2,2 und im nächsten Jahr 2 Sie machen das zeitverzögert. Auch das wieder ein Einkommensverlust für die hessischen Beamtinnen und Beamten an der Stelle und nicht vollständig übertragen. Sie haben in den letzten Jahren immer bestritten, dass hessische Beamtinnen und Beamten ein Sonderopfer bringen müssen. Das haben Sie regelmäßig in diesem Landtag beschritten. Jetzt stellen Sie sich hin, wir haben den Beamtinnen und Beamten etwas zugemutet. Was ist das für eine Heuchelei, die Sie hier an den Tag legen? Erst jahrelang das Gegenteil machen von dem, was Sie heute behaupten. Jahrelange Heuchelei, jahrelange Heuchelei. Aber Das ist ja bei der CDU durchaus kein Problem. Da sind Sie ja durchaus flexibel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und, ähm, warum machen Sie das? Jetzt könnte man mal sagen, die CDU hat eingesehen, es war der falsche Weg. Ich glaube, können wir können gemeinsam ausschließen, dass da irgendwas eingesehen wird, und der falsche Weg sind wir uns relativ schnell einig. Die GRÜNEN hätten etwas eingesehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, können wir auch vergessen, das kann nicht sein. Ja, es hat möglicherweise etwas mit Wahlterminen im September diesen und Wahltermin im nächsten Jahr zu tun. Das ist, der ja, das ist so, können Sie ja zugeben. Können Sie einmal etwas zugeben, ist, was, Herr Kollege Boddenberg, vielleicht auch mit wechselseitigem Respekt. Man erkennt an, dass man sich vergaloppiert hat. Nein, so ist es. schnöde, wahltaktische Momente. Aber das schert die Beamtinnen und Beamten nicht sondern sie sind froh, wenn sie zumindest überwiegend an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben. Darüber freuen wir uns für die hessischen Beamtinnen und Beamten. Es bleibt trotzdem eine Differenz gegenüber den Tarifbeschäftigten allein für die Jahre 2015 und 2016 von 3,5 Unterschied. Hinzu kommen Nullrunden, hinzu kommen nur 1 davor, hinzu kommt die Wochenarbeitszeit äh, Wochen, äh, mit 42 Stunden, die längste Bundesrepublik. Das stimmt, was der Kollege Schaus sagt. Im Verhältnis der Umrechnung der Wochenarbeitszeit steht Hessen bei den Besoldungstabellen nicht im oberen Tabellendrittel, sondern eher im unteren. Dies ist ein Fakt. Das können Sie nicht negieren. Und hier ist der Beleg, hier ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, ja, ich wissen Sie, Frau Dorn, ich mache Ihnen auch noch hier Kopien davon und so ein Kram. Also, Sie haben auch genug Mitarbeiter, der Kollege Al-Wazir. So, bin ich, Herr Kollege Frömmrich, ich bin Ihnen so, Sie sind ein so ausgewiesener Stichwortgeber. Ich bin Ihnen, und jetzt haben wir es im Protokoll. Endlich haben Sie es geschafft. Ich könnte jetzt sagen, mir ist es gelungen, Sie zu überführen. Meine Damen und Herren, ja, Herr Al-Wazir hat auf dem Beamtentag des Beamtenbundes eben keine Nullrunden und keine 1 Besoldungserhöhung angekündigt. Das ist die Wahrheit. Und wenn Sie das Gegenteil behaupten, lügen Sie. Dann lügen Sie. Herr Kollege Rudolph, wir waren uns einmal einig, es wird nicht gelogen im Parlament. Wenn, dann wird die Unwahrheit gesagt. Aber gelogen wird nicht. Bitte dann bestätige ich ausdrücklich, dass der Kollege Frömmrich eben nicht die Wahrheit gesagt hat, Herr Präsident. Und damit ist das der Beleg. Also, das können Sie gerne haben und das können wir auch gerne veröffentlichen, weil diese Legende lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Vor der Wahl etwas zu versprechen und nach der Wahl das Gegenteil zu machen, das ist grüne Heuchelei an der Stelle, Herr Kollege Frömmrich, um das einmal ganz deutlich zu sagen. Wir haben im letzten Sommer diskutiert, beispielsweise um mal eine wichtige, einen wichtigen Punkt aus der Besoldungsthematik herauszuholen, wie geht es mit dem Lebensarbeitskonto weiter? Das war die Stunde für die Beamtinnen und Beamten, die 42 Arbeiten eine auf ein Konto gut geschrieben bekommen. Damals haben Sie gesagt, das wird aufgelöst. Heftige, Sie haben es bestritten. Jetzt machen Sie dieses Lebensarbeitskonto weiter. Das ist zu begrüßen. Damit haben Sie einen erneuten Politikwechsel vorgenommen. Meine Damen und Herren, Herr Innenminister, sagen Sie noch einmal dem geneigten Publikum, wie Sie eigentlich die vielen Überstunden bei der Polizei und die aufgefallenen Stunden des Lebensarbeitszeitkontos irgendwann einmal in Stellen umwandeln oder ausgleichen wollen. Wir sind mittlerweile bei über 6 Millionen Stunden angefallen durch Überstunden der Polizei plus durch das Lebensarbeitszeitkonto angewachsen. 6,2 Millionen Stunden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das in Stellen umrechnen, ist ein erheblicher Betrag. Auch dazu sollten Sie etwas sagen. Deswegen deswegen ist natürlich nicht alles rosarot, was hier postuliert wird, sondern dass Beamtinnen und Beamte an den allgemeinen Einkommensentwicklungen teilhaben, ist eine Selbstverständlichkeit. Übrigens, die kommunalen Spitzenverbände fordern seit Jahren, um auch Personal gewinnen zu können, eine angemessene Besoldung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen wenig Grund zum Loben. dann kommen wir zu dem Thema Jobticket. In der Pressemitteilung. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, Herr Boddenberg, im Gegensatz zu Ihnen nutze ich öffentlichen Personennahverkehr Sie kennen das eher nur aus dem Dienstwagen, wenn Sie an der S Bahn vorbeifahren Das ist schon ein qualitativer Unterschied. Ein qualitativer Unterschied. Ich weiß auch, wie voll eine S Bahn ist. Also von daher finden wir es natürlich gut, aber meine sehr verehrten Damen und Herren Sie müssen sich jetzt einmal entscheiden. In der Pressemitteilung der Landesregierung ist von einem Jobticket die Rede. Dann heißt es Freifahrtberechtigung. Dann sind übrigens noch viele Fragen offen. Wenn jetzt Mitarbeiter der Landesverwaltung wissen wollen, wie ist das Steuer- und Sozialversicherungsrichtig, heißt das können wir alles noch nicht beantworten. Man hätte noch mehrere Monate Zeit. Da kommt einem ja fast der Eindruck, Sie haben etwas politisch verabredet und müssen sehen, wie Sie das verwaltungstechnisch umgesetzt bekommen. Eine kluge Strategie sieht möglicherweise auch an der Stelle anders aus. Nein, im Gegensatz zu Ihnen stecken wir in den Themen drin und wir nehmen das, Herr Kollege Bottenberg, auf. Was Mitarbeiter der Landesverwaltung an uns herantragen, weil die Thematik öffentlicher Personennahverkehr im ländlichen Raum ist eine andere als in Frankfurt, wo Sie mehr Möglichkeiten haben. Da haben Sie den Nachteil, dass die U- und S-Bahnen voll sind, aber Sie fahren. Im ländlichen Raum ist das eher schwierig bis übersichtlich. Und deswegen werden wir Herr Innenminister, von Ihnen auch zeitnah antworten müssen: Wie wollen Sie diese sogenannte Jobticket oder die Freifahrtberechtigung für die Landesverwaltung umsetzen? Weil das sind wichtige Fragen und was hat das für Konsequenzen rechtlich, steuerrechtlich? Also im Ergebnis, meine Damen und Herren, überhaupt kein Grund von Schwarz grün sich selbst zu loben. Gut, das machen sie permanent, sondern eine vernünftige Besoldungspolitik ist notwendig, um gutes Personal zu bezahlen, zu bekommen. deswegen, meine Damen und Herren, werden wir in das Gesetzgebungsverfahren gehen. Wir werden eine Anhörung durchführen. Und der Beleg für den Schwarz Grünen Wortbruch hier ist er. Vielen Dank. Herr Kollege Rudolph, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. bevor wir weitermachen, meine Damen, und Herren, ist mir eine besondere Freude und Ehre, auf unserer Besuchertribüne begrüßen zu können die Käferkönigin Lena Grimm mit ihren Begleitdamen. Herzlich willkommen. Sie ist zu uns gekommen mit einer Delegation von Kerwe-Aktivisten an der Spitze der Bürgermeister der Südhessischen Gemeinde Einhausen Helmut Glanzner. Herr Bürgermeister, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Grüß dich, mein Liebe. So, jetzt hat der Innenminister das Wort, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, also so ein bisschen, ist das ja hier schon absurdes Theater. Also, wir haben einen... ja, äh, ich... Wir haben einen Tarifvertrag im März dieses Jahres ausgehandelt, worüber sich die Tarifbeschäftigten die 45.000 sehr gefreut haben, die Gewerkschaften gesagt haben, dass ein guter Abschluss, die Gewerkschaften erklärt haben, es wäre ein guter Kompromiss, sie sich darüber gefreut haben, dass sie darüber hinaus auch noch Dinge bekommen haben im Tarifvertrag Hessen, den es woanders in Deutschland nirgendwo gibt, und die fanden das gut. Da konnten Sie sich schon nicht darüber freuen, meine Damen und Herren von der Opposition. Dann haben Sie gesagt, aber jetzt muss das Ganze übertragen werden auf die Beamtinnen und Beamten. übertragen werden. Jetzt machen wir das. Wir übertragen das auf die Beamtinnen und Beamten zugegebenermaßen nicht ganz zeitgleich in der Tat, aber ansonsten inhaltsgleich für die Themen. 2,2 in diesem Jahr, 2,0 in diesem Jahr, 2,2 im nächsten Jahr. Darüber hinaus die Freifahrtberechtigung. Wir machen das mit den Stunden, meine Damen und Herren. Jetzt müssen Sie mir mal sagen, warum können Sie sich nicht auch wie die Regierungsfraktion darüber freuen mit den Beamtinnen und Beamten des. Aber das, ja, das bleibt, wie gesagt, für mich unerschlossen, warum das so ist. Und ich muss sagen, Herr Kollege Rudolph, das ist, sagen wir mal, ein bisschen unfein. Von der Abschaffung des Lebensarbeitszeitkontos, von der Abschaffung und der Streichung von Stunden war niemals die Rede. Es ist darüber diskutiert worden, wie wir mit dem Lack umgehen. In der Tat. Aber das, was Sie hier gerade eben gesagt haben, das stand nie in Rede. Wir wollten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes niemals auch nur eine einzige Stunde abnehmen. Das ist nicht redlich, was Sie hier vorgetragen haben. Das will ich schon einmal deutlich machen. Und was, unschön, was ebenfalls unschön ist, Herr Kollege Rudolph, auch darüber ähm, räume ich ein, mich ein kleines bisschen geärgert zu haben, weil es einfach nicht stimmt. Wir haben gesagt, wir machen eine Freifahrtberechtigung, Jobticket, wie, wie man das entsprechend, wie man das umgangssprachlich halt so nennt. Unsere, unser Jobticket in Hessen ist aber einmalig. Es geht nämlich weit über die Jobtickets, die es anderswo sozusagen unter diesem Begriff Jobticket gibt. Darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nicht noch irgendetwas dazu bezahlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht darauf angewiesen, dass sie nur vom Wohnort zum Dienstort fahren können. Deswegen ist das ein Mehr gegenüber anderen Shoptickets. Und wir haben von Anfang an gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter egal ob Tarifbeschäftigte oder die Beamtinnen und Beamten, sie werden von den von der Steuerpflicht und von den Sozialabgaben freigestellt. Das ist Ihnen von Anfang an erklärt worden. Deswegen ist es nicht nett, dass Sie sagen, das wäre alles noch ungeklärt. Das ist geklärt. Meine Damen und Herren. Das werden wir so machen. Ja, meine Damen und Herren, ich bleibe dabei, auch nach diesem Abschluss die hessischen Bediensteten, die hessischen Beamtinnen und Beamten verdienen ordentlich in Hessen, und das ist auch richtig und gut so, Sie leisten auch ordentlich etwas. Ja, die Herr Minister, der Kollege Boddenberg wollte Ihnen eine Frage stellen. Wenn Sie das zulassen, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich wollte nur fragen, weil Sie gesagt haben, dass z.B. auch die steuerlichen Fragen allesamt den Betroffenen kommuniziert worden sind und erläutert worden sind. Ist darüber auch im Innenausschuss gesprochen worden und war bei einer entsprechenden Sitzung des Innenausschusses auch Herr Rudolph zugegen. Also hatte er auch Gelegenheit, das eigentlich alles zu wissen, was er heute hier fälschlicherweise behauptet hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es im Innenausschuss besprochen haben, aber ich weiß, dass wir es aber ich weiß, dass wir es hier im Plenarsaal des Hessischen Landtags schon miteinander besprochen haben. Da ist Herr Rudolph bei solchen Debatten in der Regel ja immer dabei. Er müsste es ja gehört haben. Also, die hessische Polizei und auch die Lehrkräfte verdienen gut in Hessen. Das haben wir. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie den Minister zu Wort kommen mit Ihrem CD-DVD-Zeug. Der Minister hat das Wort, bitte. Ich darf mich auf die bundesweiten Besoldungsvergleiche beziehen. Das möchte ich, die Gelegenheit möchte ich ja wenigstens noch gerne haben, damit die Behauptungen auch von Kollegen Schaus hier noch einmal ins rechte Licht gerückt werden. Meine Damen und Herren. Hören sagen und Kampagnen von Interessenverbänden, wie wir sie in 2015 und 2016 erlebt haben, sind keine seriösen und zuverlässigen Erkenntnisquellen. Das will ich Ihnen schon sagen. Aus der Luft gegriffene Zahlen werden auch nicht besser, wenn die Opposition sie sich ungeprüft zu eigen macht. Bei der Gelegenheit rate ich auch gleich, dem DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, seine bereits für 2017 herausgegebenen sogenannten Besoldungsreport einmal zu aktualisieren. Weil schon die Berechnungsbasis des DGB ist falsch. Sie ist irreführend und sie ist unseriös. Für drei Dienstherren, bei denen die Besoldungsanpassung für 2017 schon Ende des letzten Jahres feststand, übrigens davon TDL-Mitglieder, die den TDL-Abschluss gar, gar nicht übernommen haben in die Besoldung, ist die Ausgangsbasis der Besoldungszahlen für das Jahr 2017 genommen worden. Nein. Für die anderen 14 Dienstherren, meine Damen und Herren, die erst einmal die Tarifverhandlungen im Frühjahr 2017 abgewartet haben, darunter auch Hessen, ist als Ausgangsbasis die Besoldungserhöhung des Vorjahres, also 2016, herangezogen worden. Eine periodengerechte und damit seriöse Vergleichbarkeit ist damit beim besten Willen, meine Damen und Herren, nicht möglich. Zulässig, seriös und konstruktiv ist nur ein Vergleich der Jahresbesoldung 2016 mit der von 2016 und der Jahresbesoldung 2017 mit der von 2017. Unredlich ist der Vergleich der Jahresbesoldung von Hessen aus 2016 mit Ländern, mit anderen Bundesländern aus dem Jahre 2017. Das will ich hier noch einmal deutlich machen. Es ist nicht in Ordnung, die Zahlen so zu vergleichen. Das kann man nicht machen. und Da kommen schräge Ergebnisse heraus, die am Ende nicht richtig sind. Meine Damen und Herren. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. die Ich finde, die schon auch bemerkenswert ist. Der Kollege Frömmrich hat das angesprochen. Wir haben wir haben dafür gesorgt, dass wir in unserem Tarif Mindestbeträge von 75 € im Tarifbereich und auch für die Besoldung hier vorgesehen haben. Von dem Mindestbetrag profitieren komplett Beamtinnen und Beamte bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 10 und ganz überwiegend auch die Beamtinnen und Beamten in der Besoldungsgruppe A 11 und bis zur Hälfte der Stufenlaufzeit auch noch die Besoldungsgruppe A 12. Das heißt, bis zu, dieser, bis zu diesem Bereich ist, der Tarif, ist die Tariferhöhung über, dem, über den 2,0 die, die wir ansonsten in den anderen Bereichen haben. Wir haben gerade bei den unteren Besoldungsgruppen dafür gesorgt, wir den Besoldungsgruppen dafür gesorgt dass wir in den, durch den Sockelbetrag eine höhere Erhöhung haben als bei den höheren. Ich finde, unter sozialpolitischen Gesichtspunkten ist es wiederum nicht ganz redlich, sich sozusagen gegen diese entsprechende Besoldungserhöhung auch noch aufzuregen, meine Damen und Herren. Da sind ausgerechnet der Kollege Schaus auch die Besoldungsbeispiele, die uns auch immer wieder vorgehalten worden sind, an einer besonderen Stelle gefragt. Der mittlere feuerwehrtechnische Dienst z.B. in der Besoldungsgruppe A 7 hat damit eine Erhöhung durch die 75 € von rund 3,6 Der gehobene Dienst bei der Polizei in der Besoldungsgruppe A 9 hat eine durch den Mindestbetrag eine Erhöhung von 3,2 erhalten, meine Damen und Herren. Und die Grundschullehrkraft in der Besoldungsgruppe A 12 immerhin auch noch von 2,4 Ich finde, dass man sozusagen das nicht wegdiskutieren und wegreden sollte, weil es am Ende nicht redlich ist. Wir haben mit diesem Besoldungsabschluss, den hier die Koalitionsfraktionen vorgelegt haben, eine wirklich ordentliche und gute Besoldung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Landes vorgesehen. Ich finde, das ist angemessen, weil sie eine gute Arbeit leisten. Aber ich finde, man kann das hier auch durchaus positiv darstellen. Wir freuen uns jedenfalls für die Mitarbeiter des Landes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Minister, ich habe dargestellt, und dabei bleibe ich, dass die 1 in den letzten beiden Jahren sich sozusagen jährlich fortschreiben im Minus in der Besoldungstabelle, und dass man das dann insgesamt betrachten muss. Ähm, dazu sollten Sie auch etwas sagen, finde ich, weil es gibt nach wie vor sozusagen diese Differenz, wenn Sie sich, wenn Sie sich schon, wenn Sie sich schon ja, für Sie vielleicht, ne, hat, er, das hat er ausreichend gesagt, das ist mir klar, wenn Sie sich schon äh, darauf beziehen, sozusagen, dass Sie jetzt das Tarifergebnis erstmals äh, übernehmen, so wie es die Gewerkschaften gefordert haben. Aber ich will Ihnen aus dem äh, Besoldungsreport 2017 des DGB genau das widerlegen, ich lese Ihnen das jetzt vor, was Sie eben gerade behauptet haben. Da heißt es auf der Seite 8, der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen Dienstes erwarten, dass das Tarifergebnis nun entsprechend dem Credo Besoldung folgt Tarif auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Länder und Kommunen übertragen wird. Jetzt hören Sie bitte gut zu. Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben die Besoldung für 2017 bereits im Vorgriff festgelegt. Das ist das, was Sie gesagt haben. So erhöhen sich dort die Bezüge jeweils zum 1. Juni des Jahres um 1,75 in Mecklenburg-Vorpommern und um 2,5 in Niedersachsen. Die folgenden Grafiken, aus denen ich zitiert habe, veranschaulichen die Jahresbruttobesoldung 2017 im Falle der Nichtanpassung der Bezüge, also unter Auslassung dieser Erhöhung in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Es ist also falsch, was Sie behauptet haben, dass dies in die Tabellen eingerechnet wurde, Herr Minister. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das war die erste Lesung, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den zuständigen Ausschuss. Das ist die allgemeine Meinung hier, dann ist das so beschlossen.